Willkommen zu einem neuen oder vielleicht nicht mehr ganz so neuen Event-Video von mir zum anstehenden Archäologie-Event, was in den nächsten Tagen auf den Live-Servern starten wird. Ich möchte euch in dem Video erklären, wie ihr den Eventkalender lösen könnt, ohne dabei auf Tagespreise verzichten zu müssen und wie ihr dort alle Tage abgeschlossen kriegt. Die nun folgenden Aufnahmen habe ich bereits im Halloween-Event des letzten Jahres aufgenommen und dort zeige ich die Technik, wie man sie anwendet. Ihr könnt diese Technik 1 zu 1 im Kalender des Archäologie-Events anwenden und vermutlich auch im kommenden Halloween-Event, sofern sich die Spielmechanik nicht ändert. Und wenn die Spielmechanik die gleiche bleibt, dann wird es auch in den kommenden Jahren noch so funktionieren. Dann springen wir ein paar Monate in der Zeit zurück und ich wünsche euch viel Spaß bei den nun folgenden Aufnahmen. Also, wie löst ihr den Kalender? Ihr braucht, um den Kalender zu öffnen, diese Sticker. Und das Problem ist, ihr bekommt an 21 Tagen täglich nur einen Sticker. Wenn ihr jetzt aber auf einen bestimmten Preis aus seid und einen bestimmten Tagespreis haben wollt, dann ist es natürlich schwierig, an jedem Tag einen Sticker abzuholen. Aber es gibt ein paar Dinge, die es euch deutlich erleichtern, die Sticker abzuholen. Der erste Tipp ist, wenn ihr die Karte in diesem Minispiel aufdeckt, dann sieht es immer gleich aus. Und zwar auf jeder Karte. Das heißt, ihr könnt euch darauf verlassen, wenn ihr euch jetzt hier diese Felder aufdeckt, dass der Sticker immer an genau dieser Position ist. Zack. Also ich habe jetzt hier die erste Belohnung geholt, den ersten Aufkleber des Tages und kann mir jetzt hier diesen Sticker anheften und de dementsprechend diesen Preis auch schon abholen. Es ist also sehr einfach, den ersten Sticker aufzudecken. Nun, heute ist ein Tag, wo, man, wo es sich auch lohnt, bei dem Tagespreis zu spielen und von daher werde ich hier auch noch weiterspielen. Und um euch zu beweisen, dass der Sticker immer an genau der gleichen Position ist, gehe ich jetzt mal in eine andern, andere Welt Und deck hier wieder die ersten Felder auf. Kerze, Kerze, Kerze und Taschenlampe. Und ihr seht, auch hier ist der Sticker genau an dieser Position. Das heißt, ihr könntet darauf verlassen, dass diese Preisverteilung hier ganz am Anfang immer gleich sein wird. Also den ersten Sticker könnt ihr euch auf jeder Welt, auf der ihr spielt, ganz schnell und ganz einfach holen. Das Halloween-Event neigt sich nun so langsam dem Ende, aber ich wollte euch zumindest auch so ein bisschen zeigen, dass es auch für mich ganz wunderbar geklappt hat, diese Strategie anzuwenden. Zunächst seht ihr, dass ich heute noch eine Lücke in meinem Kalender habe und zwar habe ich für den 19. noch keinen Türöffner gefunden und den versuche ich jetzt noch zu erspielen in den letzten Minuten vor 0 Uhr und ich klicke mich jetzt hier so durch und gebe da meine aktuelle Eventwährung noch für aus. Und es hat auch gar nicht lange gedauert und da habe ich auch schon die Kalenderbelohnung befunden. Die kann ich jetzt auch gleich aufheben. Und dann das heutige Türchen öffnen und bekommen heute eine Trankkiste. Was ihr bis jetzt gesehen habt, ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Ich habe mir die Kalenderbelohnung geholt und konnte damit das heutige Türchen öffnen. Und was ich jetzt mache, ist im Grunde auf 0 Uhr zu warten und somit das nächste Kalendertürchen öffnen zu können. Denn ab 0 Uhr gibt es eine weitere Karte hier, um ein Kalendertürchen zu öffnen. Und das kann ich alles noch unter demselben Tagespreis machen, da ihr seht, dass der Tagespreis noch bis morgen um 8.30 Uhr verfügbar ist. Also ihr könnt es jetzt am Abend direkt lösen oder dann eben am frühen Morgen noch ein paar Spiele machen und äh, somit quasi für den gleichen Tagespreis auch das nächste Kalendertürchen noch öffnen. Ich spiele jetzt einfach schon ein Stück weit weiter. Denn ich muss ja, wenn ich diese Karte gefunden habe, sie auch nicht direkt einsammeln, sondern kann damit auch noch warten, bis wir nach 0 Uhr haben und dann zählt das Kärtchen eben auch ab der Einsammlung. So, wie wir sehen, ist jetzt aber auch der nächste Tag angebrochen. Und jetzt unter 8,5 Stunden übrig für den aktuellen Tagespreis, so dass ich jetzt, wenn ich das Kärtchen finde, für die Kalender Kalenderbelohnung, das auch direkt öffnen kann. Und da ist es auch, ich habe das nächste Kärtchen gefunden. Und wir sehen, im Eventkalender ist jetzt der 20. umrahmt. Das heißt, wenn ich das Kärtchen öffne, dann zählt das jetzt für den 20. Und ich kann mir die nächste Kalenderbelohnung abholen. Ihr könnt jetzt auch für den übernächsten Tag das Kärtchen vorbereiten. Denn ich kann ja jetzt einfach weiterspielen. Und zwar so lange bis ich das nächste Kärtchen bekomme. So, und wie ihr seht, habe ich hier nun das nächste Kartenset gefunden und könnte damit jetzt mein letztes Kalendertürchen öffnen, wenn ich bis zum 21. Eventtag warte. Das heißt, ich müsste jetzt noch warten bis morgen nach 0 Uhr könnte dann dieses Kartenset einfach einsammeln und hätte dann auch den dritten Tag mit der gleichen Tagesbelohnung eben ein Kalendertürchen geöffnet. Also man kann, wenn man so vorgeht, für einen Tagespreis immer drei Kalendertürchen öffnen. Hinzu kommt die Möglichkeit, dass ihr mit diesen Aufklebern noch weitere Kalendertürchen öffnen könnt, die dann übrig geblieben sind, also Lücken füllen könnt. Ihr bekommt diese Aufkleber einerseits, wenn ihr jetzt hier weiterspielt, also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Kartenset einsammle, bekomme ich keinen ja, kein Öffnungsmechanismus mehr hier, um den 21. Eventtag zu öffnen, sondern ich bekomme, wie ihr hier gleich seht, ein Joker-Aufkleberstück. Jetzt habe ich nicht mehr nur 10 Aufkleber sondern 11 und könnte mir mit diesen 11 rein theoretisch noch zwei weitere Kalendertürchen öffnen aber wie ihr seht habe ich schon jetzt deutlich mehr Sticker um Kalendertürchen zu öffnen als ich überhaupt benötige und diese Aufkleberstücke bekommt er ja einerseits aus diesen Sets und andererseits auch aus der täglichen Herausforderung. Wenn ihr nämlich die tägliche Herausforderung wählt und ihr in einem Event seid, wo es einen Eventkalender abzuschließen gibt, dann habt ihr immer auch die Option, statt auf den normalen täglichen Herausforderungspreis auf die Preise zu gehen, die euch diese Türöffnung ermöglichen. Und wenn man diese strategisch befolgt und dementsprechend so einsammelt, dann ist es kein Problem mit lukrativen Tagespreisen diesen Kalender voll zu machen. Das ist hier im Halloween-Event der Fall und es ist auf jeden Fall auch so im Archäologie-Event, da die Spielmechanik komplett identisch ist. So, dann hoffe ich, dieser Tipp hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Erfolg bei den Lösen von Eventkalendern in Zukunft und freue mich natürlich, wenn ihr meinem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn euch diese Tipps gefallen haben und wenn ihr auch keine anderen Videos mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und klickt vielleicht auch auf die Glocke, denn dann bekommt ihr regelmäßig Erinnerungen sofern ich ein neues Video publiziere. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal.